Ich glaube wir sollten in die Patrouille reingehen oder nicht, dass die die dann spottet. Naja, oh okay. Hast du die Turrets auf Careless geschalten auch? Nein, die würden schießen. Ja, okay. Alles drauf? Wie soll das so sein? Oh wow, ich glaube die kommen alle auf dem Dach auch wirklich gut an. Das schaut gerade so aus. Das ist Respekt.